Wir haben gerade den neuen tim wieder eröffnet. Was heißt TIM? TIM ist eine Abkürzung für täglich intelligent und mobil unterwegs zu sein. Wenn du eine Jahreskarte hast, von unseren Grazlinien mit dem Bus oder mit der Straßenbahn fährst, kannst du an Teamknoten, mittlerweile gibt es schon elf tim einfach umstellen und dir auch ein Auto oder ein Fahrrad nehmen. Der, jeder, der eine Jahreskarte hat, zahlt im Übrigen keine Jahresgrundgebühr. Und es stehen sechs Autos auch auf diesem Standort wieder zur Verfügung. Große Freude haben wir auch, dass andere Städte dieses Erfolgsmodell auch schon übernehmen. Graz hat ein kluges Mobilitätssystem und jetzt dürfen alle sich am Kreisplatz auch aufs Umsteigen freuen. Wir können ein multimodales Verkehrsangebot nutzen. Straßenbahn, Bus, vielleicht in Zukunft die Metro und hier das Carsharing-Angebot. Wir bitten das aber auch zu unseren Prämienkunden, unseren Langzeit Kundinnen der Graz Linien als Sonderangebot an. Alle Jahreskartenbesitzer sind automatisch Stimmkunden und können dieses Produkt jetzt und mit dem 11. Standort erweitert optimal nutzen. Im heurigen Jahr werden neben unseren elf bestehenden multimodalen Teamknoten noch ein weiterer in Reininghaus eröffnet. Unseren Kunden und Kundinnen von Team stehen dann 65 e carsharing Autos inklusive Mietwagen und zahlreiche E-Taxis zur Verfügung.